Grenzen sind nur rote Linien auf dem Papier. Erheben wir uns noch einmal, um die Welt ein Stück besser zu machen. Eine Welt, in der man wie bei uns seine Lieben in Sicherheit weiß und seine Kinder in eine Welt entlassen kann, in der man sehen kann, wie die nächste Generation wie bei uns die Früchte der Ernte genießt. Den Ruf des Einzelnen hört man vielleicht nicht. Doch wenn einer hasst, werden Hunderte lieben. Wenn einer wegsieht, werden Tausende helfen und wenn einer sagt, du allein kannst nichts verändern, dann werden wir, Hunderttausende, ihm das Gegenteil beweisen. Und wir werden die Saat säen, damit die nächste Generation von den Früchten der Arbeit leben kann. In einer Welt, in der es sich für alle zu leben lohnt. Und hier werden wir beginnen, denn Grenzen sind nur rote Linien auf dem Papier.